Und ich habe es vorher, ähm, vorher schon äh, erwähnt. Ähm, wir haben schon einige Fragen <lacht>, äh, aus der e-Education Community, aber wir warten äh, mit den Fragen bis nach dem Vortrag. Es ähm, ist ein spannendes Thema, das natürlich jetzt äh, besonders äh, bezogen auf die Grete-Initiative für viele Schulen äh, sehr interessant ist. Wie äh, es liegt ja auf die Unterrichtsentwicklung letztendlich, welche Apps im Einsatz sind und da ist im Rahmen des Acht-Punkte-Plans, das ist eine sehr willkommene äh, Initiative. Ähm, ja, also vielleicht das kurze kurz ein paar Worte sagen zu der Idee und dann können wir eigentlich mit der Präsentation, denke ich, auch schon beginnen. Gerne. Äh, äh Nachdem wir direkt an die Jana Fabler anschließen dürfen, springen wir vom ÖRD zum ÖRD und wir bleiben aber bei bei der äh, beim 8-Punkte-Plan. Äh, vorweg vielleicht zwei, zwei Sätze zu, äh, wer sind wir? Äh, mein Name ist Franz Gramlinger. ich bin im ÖRD-Abteilungsleiter äh, im Bereich äh, Qualität und Transparenz und mein Hauptjob ist tatsächlich... Wir sind Supportstruktur für das Ministerium für den Bereich Qualitätsentwicklung, Schulentwicklung, Qualitätsmanagement. Äh, unser Hauptjob zurzeit ist, dass wir das Ministerium unterstützen bei der Einführung, äh, beim Ausrollen, beim äh, Weiterentwickeln und beim Evaluieren von QMS. Also da kommen wir mit der Schulentwicklung wieder sehr gut zusammen. Äh, und warum wir äh, etwas mit dem Gütesiegel lern machen, das sage ich dann gleich am Anfang. Äh, Christopher Lober wird das mit mir gemeinsam machen. Wir werden ein bisschen hin- und her springen und Er wird dann gleich die Prezi freigeben. Christopher, sagst du zwei Sätze zu deiner Person? Gerne. Ähm, ja, Lober Christopher, mein Name. Ich ähm, komme aus dem schulischen Bereich, habe mehrere Jahre Erfahrung äh, an, als Lehrer in einer Mittelschule sammeln können, äh, wo ich ganz intensiv äh, digitale Tools zum Einsatz gebracht habe. Äh, ja, und da im Vorfeld mich äh, auf verschiedene Art und Weisen äh, mich mit, mit verschiedenen digitalen Lehr-Lernszenarien äh, beschäftigt habe und ja, jetzt seit äh, Mitte Mai äh, beim Franz Team äh, mitarbeiten kann und darf und ja, so viel zu mir. Wann du mal startest, dann vielleicht noch vorweg. Wenn Sie Fragen gleich mal in den Chat reingeben, wobei, nachdem äh, der Andreas schon angekündigt hat, dass ihr eine Reihe von Fragen habt, wir würden schauen, dass wir, äh, jetzt ist 35, also äh, in 15 Minuten mit einem Input durchkommen, der im Wesentlichen äh, für viele von Ihnen nichts Neues sein wird. Äh, wir wollen Ihnen vorstellen, was wir machen, äh, wo man die Informationen findet. Äh, und aber vor allem auch einerseits Werbung dafür machen, äh, dass wir zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer als äh, Evaluatorinnen gewinnen können fürs Zertifizierungsverfahren. Äh, und die zweite Geschichte ist natürlich, dass wir auch darum recht froh sind, dass wir hier äh, genau für Ihre Fragen äh, zur Verfügung stehen. Und äh, wir auf die schauen wir, erstens haben wir noch zweitens freuen uns Christopher, gibst du frei? Mhm. So. Äh, also, wer wir sind, das haben wir Ihnen gesagt. Was wir vorhaben, im Wesentlichen vier Punkte. Mal schauen, wie das funktioniert mit dem Prezi. So, jetzt hoffentlich. Ja. Jetzt. jetzt. Also, Ganz kurz vielleicht, äh, was wir, äh, also das ist das, was wir Ihnen erzählen wollen. Ich werde Ihnen ganz kurz die, die unter Anführungszeichen, die noch sehr kurze Geschichte äh, dieses Projekts äh, gütesiegel Lerns äh, erzählen äh, und wo wir jetzt damit stehen. Äh, das Zertifizierungsverfahren, wie das abläuft, wer welche Rolle spielt, das ist ein Christopher, sein erster Partner, der zweite ist kurz vorzustellen, was soll und was soll die Seite, die Webseite die Gütesiegel Lern-Apps oder das Gütesiegel selbst, aber vor allem die Webseite, wofür ist die da, was findet man dort und dann übernehme wieder ich, wo es darum geht, um die Rolle der Evaluatorinnen, die wir auch betreuen und da schauen wir dann, was wir damit auch gleich zu Ihren Fragen kommen dürfen. Die bei Herr Bauer hat es ja halt äh, im Einführungsvortrag ja auch gesagt. Äh die, das güte ebs -E ist ein äh, Teil des Acht-Punkte-Plans, äh, der Punkt 5. <lacht> Nachdem wir jetzt hinter den Punkten 7 und 8 hinten nach sind, sage ich klar dazu, wir sind der sehr kleine Teil. Äh, wir sind also ein Mini-Projekt, jetzt auch vom Budgetvolumen, die äh, Jana Felbe mit dem Team, die hat das riesige Ding äh, und wir sind wirklich ein kleiner Teil. Äh, aber äh, wir halten das für, für ein wichtiges äh, Thema und der Grund, warum äh, wir als ÖAD quasi mit, mit der Entwicklung des Verfahrens äh, und dann auch der Pilotierung und, und äh, der operativen Umsetzung betraut worden sind, äh, liegt einfach daran, äh, dass wir unter Anführungszeichen mit verschiedenen äh, Methoden, äh, Verfahren der Qualitätssicherung äh, äh, ja, durchaus Erfahrungen haben. Uns gibt es seit 2007 als, als kleines Team äh, im ÖAD. Und äh, jetzt arbeiten wir unmittelbar zusammen, mit äh, der Nachbarabteilung vom äh, Herrn Bauer im Ministerium, also Präsidiale 14, das ist die Frau Hintrecker-Euler, die für die Schulbuchakkreditierung zuständig ist. Äh, das ist unser unmittelbarer Ansprechpart im Ministerium. Und da, da von, oder von dieser Abteilung bekommen wir auch die Beauftragung. Wie wir gewusst haben, dass wir, die, äh, dass wir dieses Verfahren mehr oder weniger aufsetzen sollen und dürfen, äh, war auch schon ein Kontakt zur äh, äh, zu einer finnischen Initiative, äh, zur, ähm, die äh, als, als kleines äh, tatsächlich Unternehmen äh, ein Verfahren zur, äh, zur, zur Testung und zur, zur Evaluierung von, von Lern-Apps äh, bereits in Verwendung hatten. Wir haben mit denen eine Minitestphase gemacht, äh, wo wir uns das vorher noch angeschaut haben. Es war sehr interessant. Äh, wir haben drei Apps, haben wir jetzt so testhalber. Mit sieben Lehrkräften gemeinsam durchgespielt. Wir haben das Verfahren durchgespielt, wir haben das erprobt, wir haben, sind zu Ergebnissen mit der Testung gekommen, haben viele von diesen Punkten auch übernehmen können, haben uns dann aber dagegen entschieden. Es war auch die Möglichkeit, dass man dieses Verfahren 1 zu eins übernimmt. Und der Hauptgrund, warum wir das nicht gemacht haben, war, dass die, die Finnen im Wesentlichen vom, vom Aspekt der App-Entwickler, also der Anbieter, ausgegangen sind äh, und unter anderem ein Bezahlmodell hatten, dass die, die dann ein Zertifikat bekommen, äh, dafür, dass sie dann irgendwo ausge, ausgeschildert sind, äh, dafür auch bezahlen. Bei uns war klar, die, die Haupt-Stakeholder-Gruppe äh, äh, sind diejenigen, die die Apps verwenden können und sollen. Also äh, so haben wir so was wie eine Zielgruppenorientierung aufgebaut. Das sind in erster Linie mal natürlich die Schulen, also da haben wir die Lehrerinnen und Lehrer, die die einsetzen können sollen. Wir haben die Schülerinnen und Schüler. Es war ja immer ein wichtiger Punkt, dass man die lern auch quasi begleiten oder abseits des Unterrichts einsetzen können soll. Und damit hat man auch die dritte Zielgruppe. Das sind in erster Linie Eltern- und Erziehungsberechtigte, aber auch andere am Arbeiten, am Lernen mit lern die da involviert sind. Diese Minitestphase haben wir, rund um vor und nach Weihnachten äh, 2021 äh, durchgeführt. Also wir Ende November sind wir in die Testung gegangen, haben das dann im Jänner abgeschlossen und dann haben wir äh, eine Pilotierung gemacht äh, im, ja, von, von März bis äh, mehr oder weniger Juni hinein, äh, wo wir dann die ersten 16 Apps äh, bzw. Kurse aus Apps heraus. Äh, evaluiert haben äh, mit dem Verfahren, also und, und auch mit einem weitgehend gleichbleibenden Kriterium, dann wie wir sie jetzt im Einsatz haben, äh, als Ergebnis der Evaluation und der, dieser, dieser Pilotierung äh, und das Ergebnis, äh, das sieht man jetzt auch auf der Gütesiegelseite, aber was das jetzt konkret wie das Zertifizierungsverfahren jetzt abläuft, wie es auch schon, das macht jetzt der Christopher. Danke, Franz. Ähm, ja, es. Es geht weiter mit dem Zertifizierungsverfahren. Ähm, da möchten wir den Fokus auf die Akteure äh, im Verfahren, das Zertifizierungsverfahren selbst und die Lernabs legen. Äh, grundsätzlich alle Informationen äh, zum äh, Verfahren und den genannten Punkten sind auf der Website äh, lernapps.ord.at äh, zu sehen. Und ja, dann möchte ich gleich auch beginnen mit dem ersten Punkt, den Lern-Apps. Für Lern-Apps gibt es im Zertifizierungsverfahren eine einschränkende Definition. Und da ist es wichtig natürlich, dass es, es handelt sich um ein digitales Hilfsmittel, das in seiner Funktion im und begleitend zum Unterricht eingesetzt werden kann und eigenverantwortliches und äh, beziehungsweise interessengeleitetes Lernen unterstützt. Äh, Schülerinnen sollen mit Hilfe mobiler Smartphones oder Tablets zeit- und ortsunabhängig Lerninhalte erarbeiten, unter anderem anwenden äh, können und eigene Interessensgebiete ähm, äh, verfolgen können. Äh, ja, dann zum um zum Verfahren zugelassen werden zu können, müssen äh, Lern-Apps äh, äh, gewisse äh, K.O.-Kriterien erfüllen. Und auf, außerdem äh, aufgrund einer Anbieterneutralität müssen sie sowohl für iOS im äh, App Store und für Android im Play Store verfügbar sein. Äh, und ähm, ja, im ersten äh, Regeldurchgang sind sie außerdem erst ab der fünften Schulstufe zum, äh, kommen Sie erst ab der ersten, äh, ab der fünften Schulstufe zum Einsatz. Ähm, dann kommen wir zum zweiten Punkt äh, zum Zertifizierungsverfahren. Äh, wie läuft das Zertifizierungsverfahren äh, von Lerners ab? Äh, das passiert, das läuft standardisiert in mehreren Schritten äh, über einen Zeitraum von mehreren äh, Monaten ab. Äh, der Einsatz selbst äh, ist, also der, der ganze Prozess ist hier grafisch dargestellt. Und zwar, es beginnt eben mit einer Bewerbung für das Zertifizierungsverfahren. Ähm, App-Entwickler können äh, die App ähm, mittels Formular einreichen. Die App wird dann ähm, geprüft äh, von uns, dem Team Zertifizierung Lern Apps, auf, ähm, ob alle K.O.-Kriterien erfüllt werden. Ist das der Fall? wird ähm, dem app, dem, den App-Entwicklern äh, ein app stammdatenblatt zuge äh, zugeschickt, das sie dann ausfüllen. Und äh, wenn alle ähm, Voraussetzungen äh, erfüllt sind, die, ähm, ja, die wenn, wenn alle äh, Voraussetzungen erfüllt sind, kommt es dann, äh, dann zu einer Zulassung zum Zertifizierungsverfahren. Ähm, dann sind wir in der Testung. Die Evaluatorinnen, zu denen wir dann noch kommen, sind dann diejenigen, die die App im oder begleitend zum Unterricht an den Schulen mit ihren Schülerinnen einsetzen. Und die gemeinsame Verwendung der App werden dann anhand von festgelegten Kriterien evaluiert. Es folgt dann ebenso das Feedback der Schülerinnen und Schüler. Das ist auch eine Besonderheit dieses Verfahrens, dass eben auch Schülerinnen zu Wort kommen. Und dann sind die Ergebnisse bei uns. Wir sind dann damit beschäftigt, das auszuwerten, die Ergebnisse. Und wenn ein positives Ergebnis einer App erzielt wurde, dann gibt es das Zertifikat und das Zertifikat hat dann das Gütesiegel zur zufolge. Ähm, hat ein, eine Lern-App das Zertifikat ähm, bzw. das Gütesiegel erhalten, werden sie dann auf der äh, Website äh, www.gutesiegel-lernapps.at veröffentlicht. Die werden wir uns dann nachher auch noch kurz ansehen. Ähm, dann sind wir beim nächsten Punkt, den Evaluatorinnen. Das ist ein Kernpunkt des Zertifizierungsverfahrens von LernApps, das nach pädagogischen Kriterien durch PädagogInnen evaluiert wird, die eben zum, im oder begleitend zum Unterricht mit den SchülerInnen verwendet werden. Konkret sieht das Zertifizierungsverfahren vor, dass jede App von drei EvaluatorInnen bewertet wird und die Zuordnung dieser drei Personen ähm, erfolgt durch uns, dem, das Team äh, Zertifizierung Lern-Apps aus unserem EvaluatorInnen-Pool. Das hat der Franz vorher schon angesprochen. Da würden wir uns über zahlreiche Bewerbungen freuen. Ähm, ja, dann ähm, geht es... Sorry. Dann ja, App-EntwicklerInnen, App-EntwicklerInnen. Ähm, ja, App-Entwickler können ihre Apps ähm, einreichen in, durch ein, auch ein Formular. Sie bestätigen äh, bei der Einreichung bereits, dass sie ähm, die äh, K.O.-Kriterien erfüllen. Und ähm, ist das der Fall, ist das so wie vor, gerade beschrieben im Prozess, äh, bekommen sie dann das, äh, das, das app stammdatenblatt wo sie weitere Informationen äh, zur App bekannt geben und kommen dann womöglich ins Verfahren. Ja, wir sind als nächsten Punkt, haben wir dann das äh, Gütesiegel -Lern Apps selbst, ähm, möchte man noch noch vorstellen. Und zwar, das Gütesiegel LernApps ähm, ist eben ähm, das Zertifikat, äh, das setzt die Erfüllung ähm, festgesetzter Qualitätskriterien. Ähm, und die positive Evaluierung durch Lehrenden nach pädagogischen, funktionalen und Schülerinnenorientierten Aspekten voraus. Und da haben wir auch einen Screenshot der Gütesiegel -Lern Apps Website vorbereitet. Das, hier sieht man die, die, die, also die erste Seite, wo wir die wichtigsten Informationen zum Gütesiegel kurz vorstellen. Da geht es darum, was ist das Gütesiegel, -Apps, welche Apps können das Gütesiegel bekommen und wie bekommt die App das Gütesiegel. Dann haben wir hier auch noch eine weitere Ansicht ähm, vorbereitet, der Übersichtsseite. Und zwar ist das ähm, die Apps, die man hier sieht, ein Auszug davon, also ein Auszug von 13 Apps, ähm, die in der Pilotierung das Gütesiegel erhalten haben. Und äh, ja, also man kann hier äh, filtern nach äh, Unterrichtsgegenständen, die äh, Schulstufen einstellen, ob kostenlos, ja, nein. Aber jetzt eben aufgrund der Pilotierung noch ein überschaubares Angebot, das dann nach dem ersten Regel. Durchgang hoffentlich, ähm, also mit Sicherheit, äh, sagen wir, ähm, größer sein wird. Ja, dann haben wir auch noch eine Ansicht. Jetzt, äh, wir haben uns GeoGebra ähm, herausgenommen, ähm, vorbereitet. So sieht dann eine Ansicht aus äh, einer App, die das Gütesiegel erhalten hat. Hier ähm, war uns ganz besonders wichtig, dass wir... Ähm, gut übersichtlich darstellen, was wurde äh, evaluiert und getestet und was ist wie zum Einsatz gekommen. Und zwar haben wir hier äh, zum einen eine kurze Beschreibung, eine allgemeine der, ähm, der jeweiligen App oder ähm, auch ähm, teilweise sind es Fächer oder Kurse, aber das geht dann schon ein bisschen ins Detail. Äh, und rechts in diesem Kasten, das sind die App Facts. Diese App-Sets äh, sollen sind auch deshalb besonders wichtig, weil hier genau dargestellt wird, welche App-Version äh, evaluiert und getestet wurde. Und das jeweilige Gütesiegel bezieht sich auf genau diese äh, App-Version. Ähm, weiters ähm, es sind dann auf dieser Webseite allgemeine Informationen und dann natürlich auch die spezifischen Informationen, aber eine Besonderheit ähm, des ähm, dieser Darstellung der, des Verfahrens und des Blitzesiegels ist ja eben auch ähm, die Ausrichtung auf die Zielgruppen, also die zielgruppenspezifischen Informationen ähm, aus den Evaluationen beziehungs beziehungsweise den Schülerfeedbacks. Äh, und die, hab ich, äh, die haben wir hier äh, noch dargestellt. Also wir, wir, das, was wir an Informationen ähm, zum einen von den App-EntwicklerInnen bekommen äh, durch das App-Stammdatenplatz, was die App grundsätzlich äh, betrifft, äh, wird hier äh, mit, gemeinsam mit den Rückmeldungen äh, von den EvaluatorInnen, den ExpertInnen aus der Praxis dargestellt. Äh, genauso eben aber auch äh, das, was uns die SchülerInnen rückgemeldet haben, äh, wird hier eben dargestellt. Äh, das ist besonders ähm, denken wir, es ist besonders hilfreich eben für die Zielgruppen, die Lehrenden, die Schülerinnen und die äh, Erziehungsberechtigten, äh, um sich über die jeweilige App äh, informieren zu können und, und, und einen, einen guten Überblick gewinnen zu können. Ähm, ja, das war es soweit. Ähm ein Überblick über das Gütesiegel und die dazugehörige Website. Ähm, wir sind wieder auf der... Ähm, ja, auf der Übersicht. Und ich darf an dich weitergeben, Franz. Ich bitte die Evaluatorin noch. Die... So, danke. Äh, okay. Ich sehe ich seh die Fragen schon. Äh, ich komme gleich darauf zu. Geben Sie nur zwei, zwei Minuten, ganz kurz noch, um abzuschließen. Wir, das Wesentliche hat der Christopher gesagt, wir, Sie sehen, es ist ein relativ aufwendiges Prüfverfahren. Wir bauen darauf, dass die Expertinnen die Lehrenden sind und wir bauen auch darauf, dass es wichtig ist, dass die Schüler und Schülerinnen, die dann trotzdem die eigentlichen Nutzer sind von der App, dass wir das auch irgendwie einfließen lassen können. Äh, die, das Sinn und Zweck des, der Gütesiegel-Webseite ist ja nicht nur, dass man sieht, wer hat das Gütesiegel bekommen, sondern die, die, der ursprüngliche Auftrag war, und das ist aber ein wichtiger Punkt, der ursprüngliche Auftrag war, dass wir äh, mit diesem Gütesiegel auch äh, informat, eine Informationsgrundlage zum Einsatz, dass man Informationen für eben diese drei Zielgruppen äh, schafft. Was, was zeichnet diese App aus oder was ist besonders interessant, aber was gibt es vielleicht auch für Einschränkungen? Also, darum auch so eine relativ ausführliche Darstellung äh, zu, zu jeder einzelnen App, die das Gütesiegel hat. Äh, und die Hoffnung wäre, dass das wirklich auch hilfreich ist. Also, insbesondere für äh, Lehrerinnen und Lehrer, die die einsetzen, aber durchaus auch für, für zum Beispiel Ötern, wenn sie sich überlegen, äh, investieren wir da was hinein oder nicht hinein. Äh, die, wir haben es gesagt, es gibt einen Evaluatorenpool, der im Wesentlichen momentan äh, aus denjenigen Kolleginnen besteht, die schon bei der Pilotierung im Einsatz waren. Äh, und wir machen jetzt Werbung dafür, dass dieser Pool wächst. Also im Prinzip äh, deshalb also das umständliche Verfahren. Äh, man muss sich bewerben, wir brauchen einfach eine, so eine Datenbank, wo man sagt, äh, wenn wir im nächsten Durchgang äh, Apps hereinbekommen, die, die folgenden Becher abdecken, X, Y Z, dann schauen wir, wer ist im Pool und dann fragen wir an, ob der oder diejenige Zeit äh, Interesse und Lust hat und auch die Möglichkeit, eine entsprechende Klasse äh, gerade zu unterrichten, dass man das einfach evaluieren kann. Äh, momentan sind wir mit dem Matching beschäftigt. Wir haben jetzt im, im ersten Regeldurchgang, Sie haben es ja gesehen, wir haben 13 Apps momentan auf der, der Gütesiegel-Seite. Äh, das ist, Christopher Schenk gesagt, ein überschaubares Angebot. Äh, nur wir sind im Mai mit dem ersten Durchgang dann fertig. Wir haben insgesamt ein bisschen weniger als 50 Einweichungen gehabt. Von die 50 gehen jetzt tatsächlich noch Prüfung der Co-Kriterien äh, ein bisschen weniger als 40 ins Verfahren. Uh, und wir hoffen, dass möglichst viele dann das gute Siegel heraus, äh, das Gutesiegel bekommen. Uh, da recht optimistisch. Äh, und äh, gerade jetzt sind wir nur auf der Suche äh, nach Lehrerinnen und Lehrern, äh, die äh, Mathematik unterrichten. Äh, vor allem, wir brauchen sowohl für, für Sekundarstufe 1 als auch 2. Äh, wir schauen dann immer, dass wir eine Mischung äh, sowohl äh, zusammenbringen, Mischung aus äh, Mittelschule und, und AHS für die Unterstufen, äh, aber auch regional unterschiedlich. Und wir schauen, dass wir auf keinen Fall Uh, zum Beispiel zwei Lehrkräfte aus der gleichen Schule uh, bei, bei drei Evaluatoren haben. Also das ist so die, der Idealfall. Uh, momentan wissen wir, dass wir uh, schauen müssen, dass wir die drei, also wann wir, brauchen ungefähr 120 Jahr, uh, Evaluatoren in, für diesen Durchgang. Uh, und da schauen wir momentan, dass wir die finden. Also gesucht, Mathematik. Uh, Fremdsprachen, insbesondere Englisch, wir können aber auch brauchen, unter Anführungszeichen Französisch und Italienisch, äh, wahrscheinlich auch Spanisch. Geografie und Wirtschaftskunde, das ist äh, sehr allgemein äh, im, im Einsatz, äh, und äh, Physik, Chemie, also Naturwissenschaften sind generell auch immer gefragt. Die Bitte ist, äh, schauen Sie sich das auf, der Evalu auf dieser Seite an, wo die, Evalu die, die beschrieben wird, was die Evaluatoren machen, wie man sie bewirbt, wie man aufgenommen wird. Wir kontaktieren sehr gerne auch die Kolleginnen und Kollegen direkt, wenn man zum Beispiel Informationen braucht. Man kann uns immer kontaktieren, auch wenn es äh, irgendwelche Fragen gibt. Uh, und wir haben das Interesse, dass wir, uh, und wie gesagt, wir stehen eigentlich jetzt immer noch am Anfang, uh, dass wir dann in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, uh, insbesondere kommt es nächstes Jahr zur Rezertifizierung mit einem verkürzten Verfahren, uh, dass wir einen großen Pool an den Praktikerinnen haben, uh, die nachher dann auch für die, uh, für die Evaluation zur Verfügung stehen. Bis nicht gesagt, wir zahlen eine Aufwandsentschädigung. Das ist keine Bezahlung im Sinne, dafür ist es zu wenig. Aber wir zahlen 300 Euro äh, pro Evaluation, äh, um das auch zu honorieren. Aber wir bauen vor allem darauf, dass wir Kolleginnen und Kollegen finden, die das auch interessiert, die das auch für ihren eigenen Unterricht äh, interessiert. Jetzt schaue ich mal schnell, welche Fragen da schon sind. Wenn ich darf, äh, wir sind da am Ende. Äh, wie gesagt, es gibt zwei Webseiten, wo alle Informationen drauf sind. Äh, und äh, Sie werden es auch sehen: Die Gütesiegelseiten seiten sind eine Seite des Ministeriums, die örd seiten zum Zertifizierungsverfahren. Das sind wir. Äh, wir arbeiten da schon sehr eng zusammen. Aber getragen und vergeben wird das Siegel natürlich vom Ministerium. Äh, daher hat es gefragt: äh, Es werden schon Schulbücher und Apps in den digitalen Zusatzzellen eingebunden, welche kein Gütesiegel haben und auch offensichtlich nicht den Datenschutzregeln entsprechen. Äh, die Schulbuchverlage können nur dann ihre Apps einreichen, wenn die App als solche auch äh, quasi unabhängig von einem bestimmten äh, Buch äh, eingesetzt werden kann. Also wir versuchen, dass die Standalone äh, funktionieren, diese Apps, damit man nicht äh, einen Kaufzwang hat, für ein, äh, also dass die App dann einfach nur mit dem Buch mitkommt. Äh, das ist für uns eins von den Prüfkriterien. Wir haben zum Beispiel Kurse, wo man dann äh, zwar ein Schulbuch äh, verwendet, aber wo es dann unabhängig ist, von dem, welches konkrete Schulbuch das ist. Aber die, die, die Verlage haben natürlich ein Interesse, dass sie da an uh, diesem Kuchen mitmischen. Äh, ebenso verhält es sich bei PHs. Die werden teils Kurse zu Apps gehalten, welche Daten problematisch sein können. Äh, auch die PHs können als Entwickler das äh, äh, bekommen. Äh, ich sage Ihnen, also, wie es mit dem Datenschutz ausschaut. Wir haben heute eine Diskussion gehabt mit einem Kollegen aus Deutschland. Äh, bei der Einreichung muss der App-Entwickler bestätigen, dass die, die, dass die App DSGVO-konform ist. Äh, uns Ministerium äh, macht bei der Gütesiegelvergabe äh, einen äh, Auftragnehmerverarbeitungsvereinbarung. Äh, verarbeitungsvereinbarung Also die, die muss der, der App-Entwickler mit dem Ministerium unterschreiben. Äh, um, um wir können es nicht hundertprozentig. Wir überprüfen die Datenschutzkonformität. Äh, wir können es nicht überprüfen. Dafür haben wir keine Ressourcen. Aber der, der App-Entwickler muss äh, das einmal bestätigen, dass, dass die App datenschutzkonform ist. Äh, und äh, im Zweifel würde dann, wenn es Probleme gibt, das Ministerium einschalten äh, können und müssen. Also das ist immer die, die Frage zum Datenschutz. Es geht um Apps wie Quizlet oder Und, Genau. Der ich da ganz kurz äh, das ergänzen? Weil äh, der Klaus äh, wo einer derjenigen, der sich da sehr aktiv in die Diskussion eingebracht hat. Ja. Das äh, Problem ist, dass zum Beispiel auch bei Schulbuchverlagen dann auf so externe Apps verwiesen wird. Ja? Äh, nutzt äh, da Quizlet oder äh, Socrative für diesen Lernprozess? Das sind in den Schulbüchern abgebildet, mhm. aber das sind natürlich solche, die jetzt nicht dem Gütesiegel genau, entsprechen. Genau. Ne? Ja, genau. Und dann ist es halt besonders im Unterricht. Unterricht dann für Lehrkraft die Frage, ja. oder das Unwissen da, da steht es im Schulbuch drinnen. es ja. ist die Frage, wie man da mit den Schulbuchverlagen eigentlich ja. kommuniziert, dass das ja, das, wahrscheinlich, wird. Genau, das mhm. ist wahrscheinlich genau die, die Präsidiale 14 auch wieder die richtige uh, Abteilung, wenn es darum geht, also bei der laufen halt sowohl die, die Schulbürgerakkreditierungen als auch dann die Gütesiegelvergabe zusammen. Uh, gerade der Datenschutz ist natürlich schon uh, uh, ein heikler Bereich, uns ist das vollkommen bewusst uh, und wir ich sage das jetzt auch ganz offen. Wir sind dabei, in diesem Bereich jetzt auch noch immer Erfahrungen zu machen. Was ist pragmatisch möglich? Was können wir denn überhaupt evaluieren? Was können wir leisten? Und ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie schnell sich die, die ganze digitale Welt, insbesondere bei, bei, bei den Medien, verändert und weiterentwickelt. Also das, das müssen wir auch nur schauen. Also wir, wir versuchen, pragmatisch so vorzugehen, äh, dass wir das auch bewältigen können äh, und dass wir trotzdem das, was wir dann irgendwo hinschreiben, dass das auch noch bleibt. Vielleicht eine ergänzend ergänzende Frage, die der Ingo Stein heute äh, gestellt hat. Ja. Der hat gesagt, äh, jetzt habe ich zum Beispiel die, die App GarageBand im Einsatz, weil die ist einfach so toll, das ist aber natürlich gebunden an einen gewissen Hersteller, Apple in dem Fall, äh, und auch nicht auf andere Plattformen verfügbar. Äh, der, so sind die da nicht dabei oder können die auch dazu kommen. Und da ähm, ist natürlich ich... dann die Besonderheit, dass das sicher nie eingereicht wird zu diesen Zertifizierungsverfahren wahrscheinlich. Äh. Wir, wir haben sie gehabt und wir haben zum Beispiel ja, wir sind auch kontaktiert worden von Apple Österreich die haben uns ihre ganze Palette vorgestellt. Äh, mhm. Und das ist auch ganz glory. Also es, es gibt zwei Entscheidungen, die sind vom Ministerium vorab getroffen worden. Äh, wir kennen Christopher schon weg, weil dann sagen wir vielleicht ja. ein bisschen vor Leute. Äh, äh, es gibt eine klare entscheidung die heißt äh, Plattformunabhängigkeit ist äh, eine der Voraussetzungen. Darum verlangen wir auch den Nachweis, dass in beiden App Stores die, die App tatsächlich zur Verfügung steht. Es kann nicht sein, dass eine App deshalb Gütesiegel äh, oder anders, dass, dass eine App, die in der Schule eingesetzt werden kann und soll, es ist eine Empfehlung, es ist ja kein, kein, das Ministerium kauft die App nicht, äh, aber es ist eine Empfehlung, dass die gewisse Kriterien erfüllt. Und die Plattformunabhängigkeit ist einmal eine von den von die zwei Kriterien davon, der Zug, Zug drüber, weil was mache ich mit Schülern? Und wir gehen schon sehr stark von Handys natürlich aus, ja, dass die auch eingesetzt werden und wenn ein Schüler oder eine Schülerin heute halt, äh, kein, kein App Handy hat, dann kann es ja nicht sein, dass die, dass die, dass die dass aus irgendeinem Grund vielleicht nur eine App kaufen muss. Ich sage auch ganz vorsichtig dazu, uns ist schon bewusst, dass die soziale Schere durch digitale Medien eventuell nur stärker auseinandergehen kann, äh, trotz Gerätinitiative. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Die zweite Sache, wo der Zug drüber fährt, ist, dass es keine Werbung in der App geben darf. Sehr wohl, aber In-App-Käufe sind möglich, wir weisen das aus. Und da war die Pragmatik ursprünglich, haben wir gesagt, keine Werbung, keine In-App-Käufe, es bleiben dann keine mehr überfasst. Das muss man einfach auch sagen, dann ist der Markt einfach leer. Ja, ist klar. Und äh, da jetzt ist dann nur ein Punkt, dann ist es halt so, dass diese Apps gibt und die haben halt dann der Gütesiegel. Äh, es ist aber dann ja auch immer wieder der Schule überlassen, das zu nutzen und äh, über diese Auftragsarbeitungsverträge äh, unter Umständen das auch selbst zu regeln. Also man schließt also, dann explizit ja. nichts aus. Ich, ich das ist schon der Unterschied zwischen einer schulbuch äh, oder Approbation äh, und dem, was das Gütesiegel ist. Das Gütesiegel ist mehr oder weniger, gibt eine, einen Rat ab oder sagt, so, das und das ist gegeben. Aber es ist ja nicht so, dass es dann flächendeckend weder angekauft wird. Ich glaube nämlich insbesondere natürlich auch bei, bei kostenlosen Apps, also wir wissen, wir wissen noch nicht, wo sich der Markt hin entwickeln wird. Und es wird. Es gibt momentan sehr gute Kostenlose und es gibt sehr gute Bezahl-Apps. In Summe werden wir vielleicht in drei Jahren ganz anders das auch wiedersehen, aber momentan glaube ich mal, dass es relativ pragmatisch sinnvoll einmal aufgesetzt ist. Oder hoffen wir zumindest. Und wir sind voll über jegliche Rückmeldungen. Wir haben das Mail vom Herrn Stein bekommen. Äh, da ist noch die Antwort. Aber das war schon ganz eine wichtige Sache, das auch zu kommunizieren. Äh, es, es muss schon möglich sein, äh, dass wir das im breiteren Einsatz und nämlich nicht nur Schulen, die heute halt dann tatsächlich über die Geräteinitiative einheitlicher äh, Apple-Tablets kaufen, sondern äh, die brauch ich brauche ihnen das nicht, äh, dass es noch Möglichkeit schon für alle irgendwie machbar sein soll. Und da versucht man, dass man die Schwelle nicht zu hoch ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht nur die letzte Frage von mir. Ich habe gesehen, dass ein Gültigkeitsdatum oder Zeitraum da mehr oder weniger aufscheint oder festgesetzt wird. Was sind da die Hintergrundüberlegungen dazu? Naja, wir, wir vergeben ein Zertifikat, wenn ich halt ein, TÜVZ, ein zertifikat Das läuft einfach ab. Insbesondere, uns ist auch ganz klar, wir können ja die Sachen nicht laufen überprüfen. Ja. Also wir, wir, wir, wir geben einen, einen Ist-Stand zur Zeit, Reaktion. Die App eingesetzt wurde und wir wissen alle, dass eine App nach zwei Jahren so ganz, ganz anders ausschauen kann. Äh, wo wir sagen, äh, zum Zeitpunkt X äh, kann man sagen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Äh, nach zwei Jahren schauen wir es uns wieder an und es kann beliebig oft verlängert werden. Es ist mit keinen Kosten verbunden, das Evaluationsverfahren. Äh, wir haben halt den, den Aufwand, oder das Ministerium hat den Aufwand, dass wir das äh, hoffentlich von der Menge her vernünftig bewältigen können. Aber ein Zertifikat läuft halt einfach ab und man hat es nicht mehr. Äh, Das ist die eine Sache. Äh, und ja, und damit haben wir es aber sehr transparent, wann, wann wie lange gilt das, das, nämlich auch das Gütesiegel. Äh, und es wird, glaube ich, nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird, weil äh, wir werden, das Gütesiegel soll man sie ja nachher dann quasi auf die Webseite oder irgendwo, äh, wenn es geht, in den Apps da reingeben können. Äh, wir werden keine Chancen haben, dass wir das Gütesiegel dann äh, gerichtlich, äh, aber da von der Webseite, das bringen wir nicht zusammen. Aber es ist eher so, dass man einfach ein Stück weit schon in Zusammenarbeit mit den Webentwicklern. Also wir geben ja eine sehr ausführliche Rückmeldungen von, von der Evaluation dann an die Webentwickler. Und vielleicht kann man ein Stück weit dann auch äh, im Sinne der User, äh, ich will nicht sagen lenken, aber dass man einfach auch Rückmeldung für die Webentwickler im Sinne der oder zugunsten der, der, der Nutzer äh, hilfreich ist. Das wäre so also die Intention. Der, wohl der letzte Punkt äh, von der Margit Pollock aus dem Chat. Äh, wie schaut es mit Web-Apps aus? Denn ja, es verlagert sich natürlich immer mehr okay, ins Web. Ja. Es ist eine große Vielfalt da, ja. aber vielleicht äh, kannst du noch schnell was dazu sagen. Also äh, auch hier ein äh, letzter Satz. Äh, wir haben, wir, uns ist vollkommen bewusst, äh, dass wir, und, und das war nicht final nicht unsere Entscheidung, sondern tatsächlich die Entscheidung vom Ministerium, dass man jetzt einmal zu Beginn eine relativ enge Definition von einer, was ist eine Lern-App? Äh, gewählt haben. Äh, auch wenn wir haben überhaupt nicht gewusst kommen da jetzt äh, kann man da 30 einreichen oder kommen 300 daher. Wir haben, und wir haben gewusst, wann wir es für Web-Apps aufmachen, dann können kann wir möglicherweise überflutet werden. Wir wissen, wir werden in diese Richtung weiter denken. Wir haben ein Soundingboard, mit denen wir solche Sachen dann auch diskutieren. Wir sind dankbar für Rückmeldungen aus dem Feld unter Und wir haben zwei Sachen, zwei Bereiche, wo wir wissen, es werden die nächsten Schritte sein. Das sind natürlich die Web-Apps oder, oder die, die uh, Internetbasierten, uh, uh, also über die Plattformen. Und die zweite Geschichte ist, dass wir natürlich auch schauen werden, dass wir den Primarstufenbereich auch mit einbeziehen. Da war es jetzt, da hat uns die Geräteinitiative praktisch in die Hand gespielt, dass wir gesagt haben, äh, momentan wird mit der fünften und jetzt der sechsten Schulstufe nochmal ausgerollt. Aber wir wissen, es gibt natürlich viele gute Apps auch für, für Jüngere, insbesondere für Primarstufen. Ja, äh, ich bedanke mich für den Vortrag. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber es war sehr, sehr informativ und äh, wir können, glaube ich, mit den Informationen sehr gut umgehen und äh, werden das auch in unseren Netzwerken entsprechend weiter verbreiten. Ähm, ich schließe somit äh, im äh, virtuellen Raum 1 äh, die Vortragung für den ersten Tag. Morgen geht es weiter äh, um 9 Uhr wieder mit äh, einer interessanten äh, Präsentation von der Ursula Mayer-Rabler äh, zum Thema Resilienz und dann äh, auch noch natürlich vielen spannenden Vorträgen, die äh, man allesamt äh, aus dem Tagungsprogramm äh, oder im Tagungsprogramm findet. Ich poste hier den, den Link noch mal ganz kurz äh, an alle, äh, um sich für morgen zu orientieren und äh, freue mich schon auf den zweiten Tag und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Danke auch. Tschüss.